Meine Vorbildfunktion wahrzunehmen, in meinem unmittelbaren Lebensumfeld äh, authentisch rüberzukommen und das heißt Fairness und Hilfsbereitschaft und Toleranz zu leben.